Ich bin sehr froh und glücklich, dass wir das heute äh, die offizielle Eröffnung haben für die beiden Straßenbahnlinien 6 und 4 hier in den Grazer Westen. Ergänzend dazu kommt ja auch noch Verbesserungen und Maßnahmen für ein Busliniennetz. Das ist dringend notwendig gewesen, weil hier in der Endphase im gesamten Gebiet von Graz doch 15.000 Menschen leben werden und mit dieser Infrastrukturverbesserungen beim öffentlichen Verkehr haben wir eine der größten Stadtentwicklungsprojekte in den letzten Jahrzehnten geschafft. Und dafür gebührt auch mein großer Dank von der Stadtbaudirektion angefangen, der Verkehrsplanung, den Straßenamt, der Holding Graz und natürlich auch dem Land Steiermark ohne dessen Finanzierung wir uns viel schwerer daun hätten in der Stadt und dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken. Ja, ich freue mich sehr, wir stehen heute in Reininghaus und eröffnen eine wesentliche neue Straßenbahnlinie für Graz. Die Straßenbahn ist insgesamt das Rückgrat für unseren öffentlichen Verkehr und wir haben diesbezüglich auch in den nächsten fünf Jahren viel vor. Die Innenstadtentflechtung ist der nächste Schritt, dann wollen wir die Südwestlinie endlich auf Schiene bringen. Denn das Straßenbahnnetz und ein gut funktionierender öffentlicher Verkehr ist der Schlüssel für die Klimawende in unserer Stadt. Ja, wir sind stolz, dass dieser Bau nach äh, langer Zeit äh, finalisiert werden konnte. Aber damit wir auch einen äh, tollen äh, Takt anbieten können, werden wir 15 neue Straßenbahnen äh, erwerben. Die Ausschreibung läuft und zusätzlich wird mit der Steirergasse ein weiterer maintenance ausgebaut, der auch wieder. 70 Millionen kosten wird. Also wir sind investiv sehr gut unterwegs und freuen uns, dass die Grazlinien die Bevölkerung im Grazer Westen gut anbinden kann. Natürlich dürfen in einem modernen Stadtteil auch moderne Systeme wie unser Carsharing-Team nicht fehlen. Mit der Eröffnung der beiden neuen Standorte verfügen wir dann über insgesamt 13 Teamknoten mit rund 2.500 Kunden, stetig wachsend und bereits einer Million zurückgelegten Kilometer. Eine großartige Innovation in einem neuen Stadtteil in meiner Heimatstadt.